Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Tapping Legends X. Mit dabei ist wieder Daniel und heute werden wir das Spiel absolut durchspielen. Wir werden heute am Ende des Videos keine Noobs mehr sein, sondern die größten Pros, die die Welt je gesehen hat. Ihr seht schon, ich habe 9 Millionen Rebirths und, und es geht immer weiter höher. Für die Winterregion brauche ich 20 Millionen, also langsam geht's los. 9 Millionen? Ich <lacht> <lacht> Vielleicht wird auch nur einer von uns am Ende der Pro sein. Ja. Ja, ich habe halt nur 40.000 Rebirths, deswegen äh, ja, muss ich mal... Ah, ich habe den Speed noch nicht gearbeitet. Ja, ja, ich habe Speed jetzt gemaxed. Ich sehe gerade, ich habe 128 äh, Millionen. Ich kann mal wieder ein bisschen was holen. Critical Chance höher, machen. Hast du den Auto. Auto ne, den Free-Auto-Klicker, wofür brauche ich den denn? Ja, der doppelt, oder? Nicht? Ah, ich nehm, ja, ich pack den an, so. Auf jeden Fall ruhig mir den Tippen-Multiplikator, den will ich immer haben. Und dann noch einmal mehr Rebirths, weil ich krieg ja nicht genug Rebirths, habe ich das Gefühl. Ich will, äh, wow, Rebirths? Oder, nee, Haustier-Inventar erstmal, weil man kann ja nicht mehr <lacht> Haustier-Inventar äh. ist mir so egal. Ja, noch. <lacht> noch, noch. Das ha Haustier-Inventar ist halt fürs Late-Game relevant. Ja. Ich würde sagen, so. Ich möchte natürlich 10 Millionen Rebirths pro Rebirth haben. Und dafür brauche ich nur 12,5 Quadrillion Klicks. Also das ist ja nichts. Ja, mit. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in die nächste Welt, in die Winterwelt. Damit ich mir da neue Pets holen kann und damit dann auch schneller leveln kann. Und du solltest wirklich langsam mal in die Wüste kommen. So, hier in der Winterwelt gibt es jetzt das Winter Das kostet mich 150 Trillion. Das ist ja nichts. Da gönne ich mir ein paar Eggs von. Und da sind Snow Doggies, die will ich nicht. Ihr wisst ja, ich hole mir dann nur Pets, die mindestens selten sind. Genau, ein Seltenes habe ich schon. Okay. Noch einen seltenen Eisbären. Sowas Legendäres wäre auch mal was Cooles. Aber brauche ich eigentlich nicht, weil ich hier schnell durchrushen möchte. So legendär, als ob ich was Legendäres gezogen habe. Okay, bestes Ausrüsten. Jetzt habe ich hier einfach einen legendären Frost Dragon gezogen. Kann man traden? Daniel, ich will dir meinen legendären ja, First ja, ja. geben, damit du wieder herkommst. Ja, perfekt. Ja, bitte. Wo bist du? Traden. Ah, nee, 25 x muss man öffnen. Erstmal. Muss ich machen. Oh. Muss ich machen. Ja. ja, dann machst du das. Also ich dachte, du hast auch ah, epischen Swings. Warte, wie viel hat es jetzt Also mein Pad wird auf jeden Fall besser sein. Um in die nächste Region zu kommen, brauche ich übrigens 300 Millionen Rebirths. Und das habe ich jetzt auch schon wieder zur Hälfte durch. Also, ja. <lacht> äh, hier. Hier unten sind ja auch Trophies. Gekannt. Ich kann die viewen. Aber kann ich hier auch ja. einfordern oder ja, so? Ab. Ja, natürlich. Ah, dann kann ich das claimen. Und das gibt mir dann Multiplikatoren. Okay, es ist sehr wichtig, die Trophies hier zu claimen. Okay, dann claim ich das oh. hier natürlich alles, damit ah, ich noch mehr ich Multiplikatoren ich bekomme. kann ich handeln, ja. Oh, die Swings wieder. Okay. Also, du, kannst, du wolltest habe ich gehört? Ich wollte mit dir traden. Na klar wollte ich mit dir traden. LplayD Handel gesendet. Ja, also, wie sieht's aus? Also, akzeptieren? Okay, dann hast du mir halt gesendet. So, du bekommst von mir mein bestes Pad. Okay, du kriegst auch ein Pad von mir. Nee, ich will nichts. <lacht> Dankeschön. Also Und mit dem Pad durch. holst du dann hoffentlich jetzt mal ein bisschen was auf. Ja, ich muss, äh, beste äh, Vorbereitung, also... Mm. Nee, Verarbeitung tut mir eigentlich... Ja, bereit, Verarbeitung. Aber. Es dauert irgendwie ziemlich lange hier mit den Traden. Was soll denn das? Ja. Nicht, dass das wieder so verbuggt ist, wie als im Simulator X rauskam und man einfach nichts machen konnte, wenn man in dem Trade festhing. Oh no. Okay, ah, okay, geht's. wir haben es geschafft. Ich gehe wieder auf Bestes ausrüsten. So. Und dann auch in die nächste Welt, in die Lava-Welt. Ja, ich muss jetzt meine Trades kaufen. Äh, meine rebirth dann viel Spaß. Oh, hier gibt es den Lava-Chest. Die claim ich natürlich und bekomme Lackweil zweimal. Okay, das ist ja sehr Ach, gut. Wenn so, ich jetzt mehr Lack habe, dann kann ich auch ein bisschen... X öffnen und beziehe jetzt hoffentlich einen einfachen. Okay, ich dachte, eben wäre legendär. Und. Ich weiß nicht, ob du das durchgezogen hast, aber äh, man kann hier ja die Auto-, also Clicker kaufen, wenn du es nicht gemacht hast. Habe ich natürlich gemacht. Achso, okay. So. Mein Inventory <lacht> ist voll. Okay, jetzt ist der Punkt gekommen. Ich gehe wieder auf Bestes Ausrüsten. Jetzt gehe ich auf Multi-Delete und ich lösche einfach die ganzen Pads, die ich hier unten habe. Leute, soll ich dieses epische Pad hier löschen? Ich lösche es einfach. 70 Millionen. Achso, okay. Das mache ich gleich. 40 Millionen Rebirths. So, ich lösche jetzt alle Pads. Oh. Auch das epische. Braucht doch niemand hier. Pff. Ich, ich habe echt schon ziemlich viele Pads. Wo habe ich die denn alle gehatcht? Herr, warte, wie, äh, wie viel brauche ich? Tut mir leid, wenn ich doch mal gefragt habe. Wie viel brauche ich für die Winterregion? Weiß ich nicht. Guck nach. Hm. Delete. So, ja. alle Pads gelöscht. Und jetzt gehe ich in die Upgrade-Maschine und hole mir natürlich wieder ein paar... Tab Multiplier, damit ich noch mehr Klicks dazu bekomme, bis ich es mir nicht mehr leisten ja, kann. Ja, Winterregion kann ich easy. Oh, rein. ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann das maxen. Als ob ich es gemaxed Okay, ich habe Tabs gemaxed. Das okay. heißt, das nächste Goal ist es dann, die More Rebirths zu maxen hier. Dann machen wir das. No, no, no. Okay, das kann ich mir noch nicht erfordern, die More Rebirths zu maxen. Dann halt noch ein bisschen äh, Crit Chance, ein bisschen höher. Multi-Delete. Äh, Autoclicker-Multiplikator. Das tue ich mir auch. So, jetzt gehe ich natürlich hier wieder runter. Und ich habe 1,71 Billion. Wenn ich hier raufklicke, bringt mir das irgendwas. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, okay, wenn ich, wenn ich klicke, dann macht es auf jeden Fall ein bisschen schneller alles. Jetzt komm schon, jetzt muss mir auch so Dragon cow ergeben. Ha, viel Erfolg damit, du Loser. Dreifach, <lacht> so oder? Nein. <lacht> ich hole mir hier auf jeden Fall wieder die Rewards ab für mehr Multiplikatoren. So. Oh, episch. Ah, Episch. Ich hätte gern Double Jump oder so. Oder Double Jump ist ja. es nicht das gleiche. So, also 12, Bi 12 Billion Rebirths für die nächste Region. Ich glaube, mein Schwein- Schweinpfeif, was soll denn das? Okay, dann werde ich noch ein paar Eggs hier öffnen. Dann werde ich noch ein paar Eggs öffnen, auf jeden Fall. Oh Mann, ich krieg da keine kein Eisdrache. Könnte aber in die Goldmaschine vielleicht rein. Vielleicht bringt sie mir was. Aber das ist gar keine Goldmaschine. Ich ziehe aber auch nur seltene Pets raus. Wer braucht denn die? Pff. Ja, real talk. Episch, das ist gut. Ein episches Pet nehme ich. Noch ein episches Pet, sehr gut. Und, ja. Jetzt, ich will noch ein episches, please. Oder ein legendäres. Oder ein mythical. Oder irgendwas. E zwei epische Pets. Waren das zwei epische Pets? Ja, das waren einfach zwei epische Pets. Alle ausrüsten. Brauchen oh, wir Slots für Pets, glaube ich, weil sonst... Ich gehe einfach auf Multi-Delete. Ich brauche den ganzen Müll hier nicht. Ich meine, was soll ich mit diesen ganzen Müll-Pets? Aber Conny, du kannst die Pets später Dark Matter machen oder so. Ist mir auch egal. <lacht> ich, ich rush durch diese Region hier durch Ich will das Spiel jetzt durchspielen Die schlechten Pets interessieren mich doch nicht auch welche wieder zu, zu du, du hast schon Pets. ein sehr gutes Pet Ich bin immer noch eine Region davor Also es so, zieht sich bisschen. bei mir jetzt langsam okay. 1,17 Ja ich bin immer noch habe ich Rebirths schon wieder nicht an? Oh, funny. Okay, ich Warte, gar okay. Warte, es gibt ja zwei Billion Rebirths, wenn ich diesen anmache, dann mache ich auch diesen erstmal an. Ist okay, ich hätte gar nicht so viele Rebirths kaufen brauchen, weil es dauert. Das dauert echt, ich brauche mehr Klicks? Ja. Hm. Welche Gamepässe könnten mir denn dabei helfen? <lacht> <lacht> More Lucky brauche ich nicht. Das brauche ich auch noch alles nicht. Double Tabs. Gutes <lacht> Autoklicker Multiplikator. Das multipliziert die Stärke deines Autoklickers. Ah, das könnte nützlich werden. Hm. Und ich glaube, das werde ich mir so. jetzt auch kaufen. Weil mein ja. Autoklicker klickt nicht schnell genug. Ja. Okay, das nächste kostet mich 48 Billion Rubies. Ich habe 42 Billion Rubies. Und ich kriege keine Rubine mehr dazu. 42,9. Spiel dauert doch ein bisschen länger. Hä, ja, warum kriege ich keine Rubine mehr? Oder kriegt ja, man Rubine für ein Rebirth? Ja, für ein Rebirth kriegst du 10 Rubinen normal. Ach so. Deswegen kriege ich keine Rubine mehr. Weil die nächsten Rebirths halt so lange dauern, bis ich die erreiche. Okay, ich kriege Rebirths bei 570,51 Quintillion. Klicks, da bin ich gleich und dann kriege ich 42,49, 62,49, okay. Ich will jetzt aber, wenn ich mir das kaufe, soll es sich lohnen. Leute, wenn ich mir das jetzt kaufe und es sich nicht lohnt, das wäre so traurig. Okay, Autoklicker-Multiplikator und... Bei 1,05. Das ist ja nicht so... Okay, es geht ein bisschen schneller, aber man merkt es ja kaum. Wenn Critical Chance ist... So, was ist das Nächste, was ich mir kaufen könnte? Haustierinventar. Ja, komm, kostet ja nichts. Solange das nichts kostet, hole ich mir mehr Haustierinventar dazu. Bis wir ja. bei einer Million angekommen sind, dann brauche ich es erstmal nicht. Ich habe alles, ey, alle gekauft gleich, weil... Äh, einfach... Ich könnte mir auch mehr Rebirths holen, aber wer braucht... Ja, komm, dann hole ich mir ja. auch das Haustierinventar voll. Ich meine, das sind ja nur 100 Slots, die man mehr kauft. Das ist gar nicht mal so viel. Okay, oh, mehr ich kann ich mir jetzt aber nicht leisten. Ich brauche den Multiplikator. Ja. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier auf das Portal. Teleportiere mich zur Lava-Welt. Und dann klicke ich mal auf diese Coins, ob mir das mehr bringt. Warte, jetzt habe ich... 950, 60, 70, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, okay, ich bin schneller, wenn ich hier wirklich raufklicke. Wenn ich die Kisten abbaue. Dann baue ich auch die Kiste ab. Aber ich sehe gerade, ich habe schon 11 Billion Rebirths. Ich baue nur noch einmal so einen dicken Rebirth. Und dann habe ich... Und Jetzt habe ich es, okay. Dann geht zurück. Achso, ich kann zur Lava-Welt ja, schon ruhig. Oh, ja, und ich gleich, kann jetzt äh, in die nächste Welt. Bist du schon? Achso, okay. Ja, ich kann jetzt in die Aqua-Welt. Teleportiere ich mich hin. Und jetzt kriege ich hoffentlich Pads, die mich wieder hochcarryen können. Oh, hier bei der aqua -Welt kommt, glaube ich, eine oh, gute episch. Kiste. Klick so lange auf diese Kiste drauf, bis die Kiste gespawnt ist. Hallo? Okay, hier kommt was, nichts. Was, was, was, was, ah, hier jetzt ist sie dazu? gekommen. Also, das ist dann wirklich einfach nur eine Kiste, auf der ich farmen kann. Nee, dann will ich nicht. Ey, wo hast du Auto-Delete? Ey, wie kannst du Auto-Delete anbieten? Äh, nee, einfach nur Masterlead. Unten rechts. multi ja? Ja, genau, das habe ich gemacht, so. Ach so, hey, aber so. Mir. Ich habe jetzt ein paar Pets gezogen, gehe wieder auf Bestes ausrüsten. Ich würde sagen, ich hole mir noch ein paar weitere epische Pets, weil sonst lohnt sich das ja gar nicht, wenn, wenn ich nicht aus jeder Welt die epischen Pets mitnehme. Hey, wie kannst du alle auswählen, anders gesagt? Oder Hallo? klickst du Nein, ich klick sie alle an. Ach so, dauert ein bisschen. Aber ich möchte jetzt bitte wieder was Episches. Hallo? Als ob ich eben so viel Glück hatte. Ja, epische Schildkröte, sehr gut. Ah, ich habe eine 2% oh. Chance getroffen. Beim ersten Mal sehe ich gerade stabil. Oh, jetzt gibt mir Phoenix oder so bitte. <lacht> Nein. Oh, Phoenix, komm schon. Ah. Okay, Schildkröte. So, jetzt habe ich ein bisschen wie gute Pets wieder. Gehe auf Multi-Delete und lösche dann wieder alles, was ich nicht brauche. Auch die epischen Pets aus den schlechten Regionen. Mal Leute, ich sag immer, wer die epischen Pets aus den schlechten Regionen nicht ehrt, der ist die besseren Regionen nicht wert, Alter. Geh, Warte, nicht nicht ehrt. An so, ich habe 33 Billion. Ich gehe jetzt wieder aufs Portal. Hier teleportieren. So, Komm wie viel schon. kostet mich das nächste? Wahrscheinlich 100, oder? 150 sogar. Oh, 150 Rebirths. Duda, Duda, Paul, du gibst mir jetzt deine besten Pets. Gib mir deine besten Pets. Gib sie mir. Dankeschön. So will ich das sehen. Danke! Okay. Ehrenmann! <lacht> Daniel, du kannst das abkriegen. Ja, okay, gut. Warte, ich schreibe. Danke. Ehre. Inter so, damit komme ich jetzt auf jeden Fall sehr viel schneller voran. Oh mein Gott, sobald der Trade durch ist, da kriegst du von mir zwei sehr gute Pets, Daniel. Dann werden wir absolute Pros. Okay, perfekt. Okay, okay. Oh mein Gott! Ja, warte, nein, das war gar nichts Gutes. Mann! Oh, oh Mann! Oh, Phoenix, Phoenix, ja, Ja! Ja! Der Phoenix war das. Nice, ich geb dir jetzt aber. Äh, ich schick dir eine Handelsanfrage, nimm mal an. Ja. Okay, du bekommst von mir jetzt das, das und das. Hast du den? <lacht> okay, du hast Heute gewonnen. Du du mich gerade flexen. <lacht> ja. Du kannst dir schon vorstellen, dass ich drei Pets hab, die noch besser sind als die, die ich dir gerade gebe. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> hey, ich habe mich gefreut, ich habe einen Phoenix gezogen. Ja, kann ich verstehen. Steht sogar im Chat. LPLAD hatched a Legendary Phoenix. Das ist cool, oh, wenn das so steht. Ja. Sogar mit einem Gradient. Oh, so. danke. Und mit den. Wo ist man. Ach, oh Gott. Ich habe jetzt so gute Pads, der Autoklicker, der kommt nicht mehr voran. Okay, ich gehe in diese Region. Ich habe jetzt 1,5 Trillion. Ich kann diese Region komplett skippen. Warte, was ist die nächste Region, in die ich nicht rein kann? Hier kann ich hin. Hier kann ich noch nicht hin. 15 Trillion, okay. Ich gehe jetzt in die Minenregion. So. Und in der Minenregion hole ich mir natürlich die Minenchest. ab. Die bringt mir jetzt... damage weil. Okay, warum auch nicht? Aus den Dingern kommen was für Pets raus. Wir öffnen einmal und gucken, wie stark die Pets sind, die hier rauskommen. Oh, ich habe ein exotisches Pad geholt. Als ob, oh, das exotische Pad ist schlechter als die, die ich habe. Oh Gott. <lacht> okay, okay. Ich hole mir erstmal Autoklicker-Multiplikatoren. Stimmt, das wird eins. Dann hole ich mir More Rebirths. <lacht> Denn Mikrofon ist angewiesen. tap Combo. Was ist Max Tap Combo, Increases the max tap. Com Achso, Combo, ja, aber ich tap ja selber nicht. Also, wer braucht das schon? Also ich ich will jetzt einfach Critical <lacht> Chances auf Maximum. So, ich habe fast alles gemaxed, Daniel. Ich habe fast alles gemaxed. Ja, bei mir ist noch nicht so weit, leider. Ah, komme ich eigentlich schon in die A so. Ja. Aber... Wie ist es mit der? Äh, 150B, okay. Dann gehe ich mal Aqua. Wie das mein Mikrofon an Perfekt. Mhm. Liebe okay, es. Leute. Das, das exotische Pad hier. Das werde ich jetzt nicht löschen. Hier schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was soll ich mit dem Pad machen? Will das einer von euch haben? Oder soll ich es doch löschen? Soll ich das... Was soll ich damit machen, weil das ist exotisch. Das kann ich nicht einfach jetzt weggeben. Ich habe was Exotisches gehatcht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jetzt hier gehatcht habe? Ich guck kurz nach. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,0428%. Okay. Alles klar. Und das war das erste ich Eck, das ich geöffnet habe. Ich glaube, ich kann jetzt... Ich weiß nicht, in welcher Region bist du eigentlich schon. Ich bin in der Mine. In der Mine, oh. Aber ich komme jetzt mal aus der Mine raus. So. Ey, Daniel, hinter dir. Äh, die Mine Ja, ja, ich weiß. Ich, ich bin nur rausgekommen aus der Mine. Und yeah, ich glaube, ich gehe jetzt in die Galaxy rein. Oder? Kann ich schon in den ah. Himmel? 250 Trillion reverse Okay, dann gehe ich erstmal in die Galaxy. So, und so sieht die Galaxy aus. Oh, hier gibt es eine Rakete und einen Roboter. Und ich kann nicht mit ihm interagieren. Oder? Okay, es ist ein Roboter-Astronaut. Das ist die Upgrade-Maschine. Hier ja. stehen noch mehr Astronauten. Hier ist ein Egg. Das öffne ich natürlich wieder. Oh, die Eggs sind cool aus. Und? Legendary Space DJ gezogen. Nice. Als nächstes sehe ich auch Space Rock und Astronaut. Okay, okay, okay. Oh, ich habe ich sehe gerade, ich kann hier wieder Achievements einsammeln und die Achievements die so, gönn ich, ich mir natürlich. Dann gehe ich hier, soll ich mir Rebirths? Nee, Autoklicker Multiplikator auch, wenn es mir nicht nicht so viel bringt. Alles, klein, dass ich das erst upgraden soll die äh nee, Upgrades. Keine oh, Ahnung, ich hole mir auf jeden oh, Fall hier Oh mein Gott. Was denn? Ich habe Seit diese Daumen nicht ab, oh mein Gott, das tut so weh. Welche Daumen hier? Äh, die man, an also die Klicker, die habe ich nicht ausgewählt. Ich habe sie gekauft, aber nie ausgewählt. <lacht> das den <sind> Autoklicker <lacht> die ganze Zeit nicht an? Doch doch, Autoklicker schon. Aber die Klicker, die man äh, kaufen kann und upgraden kann, die habe ich nicht ausgewählt. Hä, äh, ich weiß nicht, wen das du meinst. Kannst du mir sagen, wo du hingeklickt hast dafür? Äh, ich habe, Ich war in dem Shop, wo man die Finger, äh, die. Achso, Dinge du meinst kaufen kann. die Booster unten? Ja, ja. Ja, die Booster habe ich alle am Laufen. Ich hau nochmal von jedem einen rein. Na. Nein, die Tapskins jetzt. Tap Ach, die Tapskins. Oh mein oh. Gott, die Tapskins habe ich ganz vergessen. Oh mein Gott, den muss ich mir natürlich holen. Warte, ich hab nicht alle Booster an. Ich hab, ich hab gar keinen Booster mehr an, lol. Ich hab einfach in die Booster reingespammt. Die gehen mir so schnell nicht aus. Ja. Weil wir haben so viele Booster durch die Codes im letzten Video bekommen. Also, falls ihr noch ein paar Codes für das Spiel wissen wollt, schaut euch das letzte Video an. Das ist jetzt oben auf dem e verlink So, ich hole mir jetzt hier natürlich die Tab-Skins. Das habe ich so vergessen. Und das kostet ja, ja. nichts. Nichts kostet das. 25 ja, Billionen, 2 Trillion, 5... Ich nehme die 75 Trillion. Ausrüsten. So, dreifache Klicks. Perfekt. Ich habe halt zweifache zwei irgendwie so 2,5. Ich habe das Gefühl, ich kriege die Rebirths schon wieder zu schnell rein. Also gehe ich auf 40 Trillion Rebirths. Und Re Heaven bringt brauche ich 250 Trillion Rebirths. Okay, wie viel brauche ich für 40 Trillion? Dafür brauche ich 214.47... Nee, 214,47... OC. Was OC ist, weiß ich schon gar nicht mehr. So gut kenne ich mich mit Zahlen gar nicht aus. I, okay, ich kann in die Mine wenigstens schon. Nice. Oh, das ist eine Kiste. Erstmal Hedge. Wie viel kostet mich die Hölle? Die Hölle wären 10 Quadrillion. Das bringen wir nee, die -Trayon. -Trayon. Aber wisst ihr, wo ich eigentlich hin will? Ich will hier hinten hin. Aber Leute, ich habe hier diese Region geskippt. Ich gehe da einfach mal rein, weil ich da noch nicht drin war. Hier gibt es doch bestimmt noch was zum Abholen für mich, oder? Ja, hier ist. Oh, hier ist die Rainbow-Maschine. 2000. Ich kann jetzt vor a rainbow hell x pad 20% Rainbow machen. Hm. Ich weiß ja nicht. Ich muss erstmal die Goldmaschine packen vorher, bevor ich sowas mache. Und wo gibt es die Goldmaschine? Goldmaschine. You-Chest, Mind-Chest, Rainbow-Pets. You-Chest, ja. Lava-Chest. Gar nichts, gar nichts. Golden-Pets ist im Wald. Oh. Ja. Im Wald gibt es die Goldmaschine. Die habe ich komplett ignoriert. Okay, ich könnte jetzt. Ah, oh. ja, bringt mir nichts hier. Machen wir die hier einmal Gold, weil es eine kostet. Oh, erster Hedge. Erster Hedge war Big Drill Spider Legendär. Oh. Nice. Aber leider... Oh doch, oh doch, doch kann man auch. Ich glaube, im ersten Hedge sind die Chancen immer ein bisschen besser. Damit man gecatcht bleibt. Weil ich hatte jetzt schon bei drei x bei dem ersten Hedge, gute Pets. Ja. Und ich meine, so kann das gerne bleiben. Ja, eben. Immer. Bitte. So, also ich gehe jetzt auf jeden Fall jetzt zum... Ma zum Heaven? Nee, ich kann auch nicht zum Heaven. Jetzt kann ich zum Heaven. Okay, jetzt kann ich zum Heaven gehen. Angekommen beim Heaven haben wir hier wieder die Upgrade-Maschine und das Heaven Egg. Und aus dem Heaven Egg ziehen wir uns jetzt ein paar Pets raus und wir kriegen Angelic Cloud. Natürlich was Episches. Man kriegt ja immer was Gutes aus dem ersten. Noch eine Angelic Cloud und Heavenly Cloud. Okay, sind die besser? Die sind nicht besser als das, was ich jetzt habe. Aber das, was ich jetzt habe, ist auch nur fünfmal bis achtmal besser als das, was ich jetzt gezogen habe. Das heißt, wenn ich die Gold und dann Rainbow mache, dann habe ich theoretisch was Besseres. Okay, den Multiplikator habe ich jetzt auch mal Max. Äh, Critical Chance. Jetzt habe ich auch Max. Max. Tap Max tab Tap-Kombo. Max Tap-Kombo? Ja, wenn du ganz schnell klickst, also selber klickst, geht da unten so eine Kombo-Leiste hoch. Die gibt den Multiplikator. Ah. So, ich habe jetzt genug gezogen. Ich gehe jetzt nochmal zur Goldmaschine im Wald. So, da versuche ich jetzt ein paar von den Pets, die ich bekommen habe, Gold zu machen. Und zwar die hier. Das ist eine hohe, äh, ein hohes Risiko. Soll ich das machen? 40%? Ja, keine Ahnung. Hier würde ich nicht machen. Nein. Nee, was ich eigentlich machen möchte, ist die Dinger hier. So, und die mache ich jetzt bei 80, 100. Ich mache die bei 80% Gold. Und. Oh, fail! Oh Gott! Ich habe bei 80% gefailt. Jetzt muss ich bei 40% oh. schaffen. Not enough Tokens? Es kostet mich Tokens. Ey, ich habe wieder die Spinne gezogen, lol. Ja, nice. Das, das, ey, das kostet bin. mich Tokens, Daniel. Ich habe gerade meine ganzen Pets versaut. Tokens mein. Ey, sind das die Coins, die du einsammelst, oder? oder was für Tok Tokens meinst du? Ja, irgendwelche Tokens, keine Ahnung. Ja, dann glaube ich, sind das diese Kist. äh, Gold-Dinger. Ja, diese die... goldenen Tatzen links. Genau. Das merke ich mir. Ehrenlos. Ja. Warte mal. <lacht> Warte mal. Was ist das? Ähm, erstens, <lacht> für, ich könnte jetzt, wenn ich 11,18 keine Klicks habe, überall wird das übersetzt mit Armaturen, hier steht dann aber keine Klicks, weil das vielleicht zu viel ist oder so, <lacht> wahrscheinlich weil es nicht gel geladen werden kann oder was auch immer, könnte ich mir dann 500 Trillion Rebursts holen, das bedeutet, ich könnte meine aktuelle Anzahl an Rebirths verdoppeln, so viele rebirth multiplikatoren habe ich. Lass es erstmal hier. Das ist nämlich ich glaub, ein bisschen brauch, viel. Kann, kannst du mir ein paar Pets geben? Ich habe ich hab immer noch nicht, keine besseren Pets, Daniel. Also, ah, weiß nicht. War ich gerade in der... Ah, nee, Galaxy war ich doch nicht. Okay, da bin ich jetzt noch... Oh, ich wünschte, ich würde oh, bald mal einen huge an Anus ziehen. Naja, Na, ja. Autoklicks-Multiplikator kaufen. Ich hab sogar zwei Legendaries gleichzeitig bekommen. Oder hattest du... Hattest du ja, du hast zwei Legendaries gegeben. gleichzeitig bekommen. <lacht> also, ja. ja also, man. das Spiel überschüttet einen mit Erfolgen. Ja, schon irgendwie. So, wie viel <lacht> brauche ich für die Helle? 10 Quadrillion. Okay, da brauchen wir... Oh, nochmal Legendary. <lacht> noch ein Legendary. Ja, ich teleportiere mich jetzt in den Heaven und ich öffne jetzt auch ein paar Eggs. epischen Ah, aber leider. Ah, wir können dann äh, Streams machen, wo ich Pets verschenken kann. Oh, noch das könnten wir epischer. machen. Ja. Oh, morgen. Ich oh, Legendary. In den Chat. Hi, bist du der Conny von YouTube? Ne, bin ich nicht. Ja. Hä, hey, ich habe noch einen besseren gezogen. Legendary. <lacht> ja, du ziehst die ganze Zeit Legendaries. Ich sehe es da oben <lacht> die ganze Zeit im Chat. <lacht> Ufo. Ah, verdammtes epischer Mann. Das sah aber das sah aber grad dick ausregen, war ich mir nicht so sicher. Das ist aber nicht so gut gebalanced mit den äh, ziehen und also währenddessen ich ziehen äh, kriege ich halt noch mehr. Ja, aber äh, darum geht es in solchen Spielen. Ja. Aber ich kriege gar keine von diesen... Mal. Wie kriegt man diese äh, Hunde-Icons da links? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall hier sowas gezogen. Keine Ahnung, was mir das bringt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mir das alles bringen soll. Wenn ich hier gehe. Hier, habe ich so schöne Statistiken und so. Secret Pets hatched habe ich noch gar keine. Ich habe noch keine Secrets. Aber ja, was soll ich machen, ne? Ich weiß halt wirklich nicht, wie ich diese komischen Coins bekomme. Ich glaube, ich tippe mich einfach wieder zurück zum Spawn. Ich würde gerne wissen, wie viel ich für He äh, Also bei Heaven, wie viel ich da Klicks brauche, das würde oh. mich interessieren. Problem an der ganzen Sache ist, ich will jetzt nicht raus. <lacht> Aber 10.000 Wiedergeburten äh, oder T halt, das dauert schon ein bisschen. Mm, wo kriege ich die her? Ich habe keine Ahnung. Was eigentlich, ich könnte mir eigentlich mal hier die Daily Rebots abholen. Die geben mir so ein paar Vials. Kann man auch immer nehmen. Aber sorry, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, deswegen kann ich meine pets auch nicht Gold machen. Ich gehe jetzt nochmal zum Wald. Oh, was 250.000. ich bin erst bei 65. So, dann wähle ich hier diese pets aus. Es kostet mich so viel von diesen komischen Coins. Und wo kriege ich die her? Woher kriege ich die? Ich habe keine Aber Ahnung. Warum ich teleportiere mich jetzt bist auf jeden Fall zum Himmel, oder? weil im Himmel habe ich einen äh, höheren Boost. Einen 200-fachen Boost. Hey, wo? wo? Also, Steht ganz du, oben. Also, äh, Paul will mir... Äh, äh, ja, mach mach. Paul hat mir auch gegeben. Paul ist ein Ehrenmann. Nee, der hat gecancelt. Schade. Uh, Paul hasst dich. Wenn ich hier Warum? runterspringe, bin ich dann tot. Leute, wenn ihr... Oh, die Welten sind alle übereinander. Ja, aber wir können halt nicht so? ähm, wie im Clicker-Simulator hochspringen. Ja. Beziehungsweise wie im Bubblegum-Simulator, weil es hier nicht so eine Jump-Physics gibt. Das fand ich eigentlich mal ganz cool. Ja. Schade eigentlich. Aber bei, bei Clicker Simulator war es so, ich bin hoch, einmal hochgesprungen und auf einmal wurde ich einfach wieder zurück TP't. Keine Ahnung. <lacht> Hacker. Ich bin, bin gerade runtergesprungen und wurde wieder hoch TP't. Ich will das doch mal machen. Nochmal, nochmal. Ah, Hilfe. <lacht> okay, mir geht's wieder gut. Alles gut. Das so, die nächste Welt kostet mich dann 10 Quadrillion. Ich habe jetzt 1,59 Quadrillion. Das heißt, es würde nicht mehr lange dauern. hier auf Yugi, habe ich schon, okay. Rebirths gönne ich mir. Gib mir jetzt Collected Rebirths, weil 12 ist auch in Ordnung. Aber wodurch kriege ich das? Ich weiß es gar nicht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich habe jetzt hier so eine Anzeige für diese komischen Pet-Dinger, wo ich nicht... Warte, wenn ich das hier abbaue, kriege ich da was? Augenblick. Wenn ich so einen kleinen Häufchen hier abbaue. Klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick. klick. Und... Ja. Dadurch kriegt man diese Coins. Die bekommt man, indem man sowas hier abbaut. Und hier unten ist, sind jetzt wieder so eine komischen Weiles. Ich weiß nicht, wofür ich das bekommen habe. Aber okay, ich verstehe. Okay, dann gehe ich doch nochmal zur Goldmaschine. So, und angekommen bei der Goldmaschine packe ich meine Pets rein. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kein Risiko eingehen. Und Erfolg. Sehr gut. Dasselbe mache ich jetzt hier hiermit noch. Kein Risiko eingehen und Erfolg. Das heißt, ich muss ja wirklich noch farmen mit den Dingern. Wofür habe ich mir Autoklicker geholt, wenn ich farmen muss? Da ja. so stelle ich mir Autoklicker nicht vor. Ich, ich hoffe, ich kicke jetzt endlich bessere Pets. Also ich hoffe. Ich mache hier erstmal... Ich dachte, ich habe was bekommen. Dann nicht. Mann, diese Ufo. Ach hier, Drops. Black Drops. Yeah. Mein Inventory ist full. Nein. <lacht> <lacht> ich gehe jetzt zu Rainbow Pets. Zu Sakura? Wo bin ich? Sakura, ja. Und dann kaufe ich mir natürlich Autoklicker-Multiplikator. Braucht man immer. Und jetzt versuche ich Pets Rainbow zu machen. Warte, wie gut sind die Pets jetzt eigentlich, wenn ich die Gold gemacht habe? Die sind immer noch nicht gut genug. Okay. Jetzt versuche ich, ich die wow. Rainbow zu machen. Mit einer niedrigen Chance von. 60%. Meint ihr, ich, ich schaffe es, ist Rainbow zu machen? Ich probiere es jetzt aus. Not enough Tokens. Oh, wie viel Tokens kostet mich der Spaß schon wieder? Der Spaß kostet mich 191,35 Millionen. Wenn ich hier so ein bisschen abbaue, kriege ich nicht genug dazu. Okay, ich gehe nochmal in die Heaven-Welt. Und in der Heaven-Welt muss ich warten, bis was runtergedroppt ist. Der hier zum Beispiel. Da kriege ich, wenn ich einen abbaue, kriege ich 6 Millionen. Das bringt's nicht. Wenn ich hier von was abbaue, das dauert jetzt. Okay, ich baue das ab. Ich will das nicht abbauen. Ich will hier nicht die ganze Zeit raufklicken müssen. Ich klicke jetzt drauf. Ich klicke jetzt drauf und ich mache den Multiplikator da unten voll. Schaut euch den Multiplikator an. Okay, ich sollte aufhören, so zu schreien. Daniel, schrei du für mich. Okay, danke. Es bringt mir nichts. Es dauert so lange. Ich meine, es dauert schon so lange, diese Peilze abzubauen. Ich könnte mir nicht erzählen, dass Leute freiwillig diese Coins hier wie ein wilde Farben, um ihre Pets dann Rainbow machen zu können. Das ist blöd. Ich meine, ja, es gibt Damage-Multiplikatoren. Ich habe schon Damage-Multiplikatoren und alles. So, also jetzt habe ich 16 Millionen... Ich brauche aber 200 Millionen, oder wie viel waren es? Du musst nur die Gruppe joinen, um Auto-Hedges äh, auto anzuhaben, okay? Na, auto Hedges brauche ist... ich nicht, ich brauche eigentlich auto coin piles Farm. Ja, ich will einfach gute Pets haben, aber irgendwie kriege ich da nichts mehr. Oh, da hat jemand einen GG, gib's mir. <lacht> Wenn du meinst, würde, hat jemand MEINEN Gottlieb gehedged. <lacht> <lacht> Inventory ist full, verdammt. Und jetzt, please, please, please, please, please? Okay. Das hat sich gar nicht gelohnt. Okay. Oh, meine ganzen Boots sind vorbei. Es dauert echt lang. Ja, die letzten Regionen, die brauchen eine Weile. Ich versuche jetzt noch einmal Rainbow Pets zu machen. So, Rainbow Pets. Bap, bap, bap. Das kostet mich 191 Millionen. Ich kann es vergessen. Nee, da bin ich dann raus. Keine Rainbow Pets. Need ja. Rainbows? Kaufen? Was macht das? Regenbogen-Head-Chance. Nee, brauche ich doch nicht. Ich will jetzt noch die Egg-Lack-Kombos... Voll nee, ich will gar nicht die. Ist, ist mir egal. Ich würde aber sagen, viel weiter kommen wir nicht. Wir sind aber schon ziemlich weit. Ich meine, guckt euch an, wie viele ja. Klicks ich uh, pro Sekunde bekomme, wie viele Rebirths das sind. Wenn euch ja. das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like. Da abonniert gerne meinen Kanal. Abonniert auch gerne Daniel. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao. Ah, ah, hallo. Ah,